Hallo, äh, hier zum neuen Webinar von uns Grünen äh, in Berlin, Berlin Talk. Äh, ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid und schon einige eingeschalten haben. Ich sehe, so 40 Leute sind heute schon da. Das freut mich sehr. Ich bin Werner Graf, ich bin der Landesvorsitzende von den Grünen. Vielleicht kennen mich ja ein paar. Ähm, genau, das hier ist ein Webinar. Das heißt, ähm, wir haben heute drei Gäste dabei. Die stelle ich euch gleich vor. Jetzt erstmal so ein paar technische Sachen erstmal für euch. Ihr könnt hier nicht so chatten, aber ihr könnt uns Fragen stellen, weil wir das Ganze aufzeichnen und dann auch ins Netz und bei YouTube reinstellen wollen, haben wir jetzt äh, uns wieder dafür entschieden, dass ihr da nicht mit eurem Bild reinkommt, damit wir eure Datenschutz und äh, Rechte auch wahren und da keiner jetzt irgendwie in Bedrängnis kommt. Wir werden die Fragen auch immer nur mit dem Vornamen vorlesen, äh, damit das dann auch keine Probleme gibt sondern dass wirklich nur die Leute, die auch wirklich hier in, auf dem Podium, mehr oder weniger auf dem digitalen Podium sitzen, ähm, auch mit dabei sind. Genau. Ähm, ihr könnt das bei euch in der Leiste stehen, jetzt könnt ihr diese Fragen in den Chat reintragen und dann kommen die hier rein und ein Team von uns in der LGS im Hintergrund, da ist der Sebastian Weise und die Lisa, ähm, die sind beide äh, bei uns, äh, Lisa Anke, ähm, bei uns in der LGS MitarbeiterInnen und die sind im Hintergrund, die geben mir dann die Fragen weiter und wir können sie dann hoffentlich beantworten oder auch nicht, da gucken wir mal. Das Tolle ist, morgen kommt die App, heute ist unser Webinar, also zeitlich ist das perfekt. Und ähm, genau, äh, deshalb ähm, glaube ich, können wir heute schon mal sehr, sehr vieles ähm, äh, durchgehen. Ähm, Wir, Wie gesagt, wir nehmen das auf ähm, und wir werden die Fragen von euch dann auch versuchen zu beantworten. Ihr könnt auch gerne im Chat, wenn ihr noch technische Probleme habt, die da auch reinstellen. Wir versuchen so kleine Sachen auch gleich zu beantworten. Das geht dann auch in, äh, bei euch, wenn ihr Fragen stellt und technische Hilfen auch zu bieten. Also da gerne immer jederzeit ähm, mit reinzukommen. Und wir dachten uns, weil das ja ganz schön ist, äh, dass man erstmal mal euch auch mit einbindet, haben wir am Anfang mal eine kleine Frage vorbereitet, die ihr gleich auf eurem Monitor bekommt und die jetzt erstmal beantworten könnt. Nämlich wir möchten von euch jetzt einmal wissen, ob ihr die Corona-App installieren werdet. So, da könnt ihr sagen, ja klar, nee, eher nicht. Hm, ich weiß es noch nicht. Am besten wählt ihr da jetzt eine Antwort aus. Für die Referierenden, nicht wundern, ihr könnt nicht abstimmen, ihr könnt dafür viel sprechen, aber die anderen können das. Genau, und jetzt will wir mal gucken, was insgesamt so rauskommt. Ähm, genau, wir warten noch. Ähm, bis es Ergebnisse gibt. Und dann haben wir ein Ergebnis. Und ja, die eine Frage, ich spreche zu schnell, das ist oft so. Ich atme, keine Angst. In eineinhalb Stunden muss ich auch ein paar Mal durchatmen. Aber danke für deine Sorge, lieber Stefan. <lacht> so, das Ergebnis war da. Wir haben 60 Prozent, die sagen, ja klar, 3 Prozent eher nicht und 37 Prozent wissen noch nicht, so genau, wie wir es machen wollen. Dann äh, gucken wir mal, wie sich das heute weiterentwickelt. So, ich freue mich sehr, dass heute bei dem äh, Webinar auch Laura, Laura Donheim mit dabei ist. Sie ist die Sprecherin für LRG Netzpolitik und Digitales oder Digitales und Netzpolitik. Hallo Laura, komm doch mal zu uns. Genau, Hallihallo, schön, dass du mit dabei bist. Du bist ja schon ewig bei diesen Themen aktiv. Ich freue mich sehr, dass du hier auch äh, heute uns ergänzt. Als zweites haben wir Stefan Ziller, äh, Mitglied des Abgeordnetenhaus von uns in Berlin. Ähm, auch hat sich sehr, sehr viel schon mit Netzpolitik und Digitales beschäftigt, aber auch sehr viel mit Soziales. Ähm, also eine perfekte Überschneidung. Hallo Stefan, äh, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Und als drittes haben wir noch ähm, Chanan Bayram mit an Bord. Die habe äh, dies, äh, heute leider nicht funktioniert, dass ihr sie sehen könnt, aber ihr werdet sie hören können, oder Chanan? Jetzt ja, muss ich auch erst noch lautstellen. Ja, auf jeden Fall. Ja, nicht, dass die, die Stimme wegbleibt, aber das wäre wir von dir ja nicht gewohnt. Genau. Ähm, wir würden jetzt anfangen mit, ähm, mit kleinen Inputs, ähm, die wir ähm, von den drei Referierenden und wir würden am Anfang mal sagen, dass ähm, die Chandan mit einem kleinen Input startet von unserer Seite, ähm, dass sie mal so berichtet, wie ist das mit der Corona-App passiert, was hat die Grüne bundestag dazu, äh, dazu gemacht, wie steht ihr dazu und was ist so ein bisschen deine politische Einordnung. Ja, also äh, die grüne Bundestagsfraktion fand eine freiwillige, dezentrale App schon Mitte März mehrheitlich gut. Vor allem als Ausdruck von wir halten zusammen, um die Pandemie einzugrenzen und zu bewältigen. Das war ja äh, gerade im März sehr beeindruckend, wie motiviert auch alle waren bei der Bekämpfung des äh, Covid-19-Virus äh, gemeinsam, ähm, aktiv zu werden. Dagegen äh, wollte das Bundesministerium für Gesundheit und die Bundesregierung eine obligatorische, also verpflichtende App. Und äh, die wollten eine zentrale Speicherung, sogar von Ortungsdaten. Und das wollten sie im Infektionsschutzgesetz regeln. Und am 12. April forderte der äh, Junge Union-Chef Kuban immer noch obligatorische also ja App mit bloßem Widerspruchsrecht. Ich meine, das Interessante ist, wir haben Mitte März verhindert, dass die Bundesregierung das ins Infektionsschutzgesetz mit reinnimmt. Und äh, umso erschrockener waren wir, dass die ähm, junge Union und die Union insgesamt immer noch an diesem Verpflichtenden festhalten wollte. Zwei Wochen später, am 26. April, ließ die Bundesregierung von diesem Plan ab und hat sich entschieden, doch dezentral und freiwillig auf den Weg sich zu machen und ich selbst habe dann im April den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages mit Fragen bombardiert und da sind dann drei Gutachten zum Thema erarbeitet worden über die rechtliche, über die technische und die gesundheitspolitischen Aspekte einer solchen ähm, Corona-App. Und vieles von dem, was drin stand in diesen wissenschaftlichen Gutachten, die ja auch auf der Seite des Bundestages veröffentlicht sind, haben mich in meiner Skepsis, ehrlich gesagt, äh, gegenüber auch dieser chaotischen Situation bestärkt. Aber inzwischen scheinen auch bei der Gestaltung des App-Modells der Bundesregierung die meisten Datenschutzbedenken ausgeräumt zu sein. Was leider noch bleibt, sind folgende Bedenken. Und zwar werden die laut Wissenschaftlern mindestens nötigen 60 Prozent der Bürgerinnen mitmachen. Laut Umfrage von Anfang Juni wollten wohl bisher nur 42 Prozent mitmachen. Insoweit war deine Umfrage hier, Werner, doch etwas äh, sehr positiv. Das ist aber eine große Hürde, wenn es nicht gelingt, das genug mitmachen, kann natürlich die App nicht ihre Wirkung entfalten. Und die nächste Frage, die sich stellt, nutzt die App den Gesundheitsämtern real so viel, wie wir gerne hätten, um die Folgen einer überbordenden Lockerungen und zunehmenden Leichtsyndromen Infektionswelle auszugleichen. Also wir haben natürlich hohe Erwartungen an die App. Und wenn man dagegen die Berichterstattung zum Beispiel aus dem Gesundheitsamt Reinickendorf liest, dann gibt es doch, nee Spandau war das, sorry, dann gibt es doch Zweifel, weil die aus einer Gesundheitsamtsperspektive halt sagen, die App entlastet nicht wirklich bei unserer Arbeit, weil mit der App allein wird die Hotline nicht gemacht. Das heißt, die Anfragen, wenn es viele Fälle gibt, werden weiterhin bei den Gesundheitsämtern auflaufen die eigentliche Ermittlungsarbeit mit wem warst du unterwegs wen hast du womöglich angesteckt äh, da haben wir ja wenn man sich das anschaut eben die Vorstellung dass jeder eben sich selbst abprüfen kann über die App und sich anschauen kann okay ich war mit abc zusammen die sind jetzt wegen corona alarmiert also bin ich auch alarmiert und bleib zwei wochen zu Hause und da haben aber die gesundheitsämter wohl bedenken ob das so im Sinne von eigenverantwortlicher bürgerschaftlicher Partizipation gelingen wird. Ja, und äh, ein weiterer Punkt ist eben, kann man dieser Bundesregierung trauen, dass sie ihr Versprechen halten, die Daten, die sie per App gewinnen, tatsächlich nur zur Infektionsverfolgung befristet zu nutzen, bis die Pandemie beendet oder beherrscht ist, oder laufen wir Gefahr, dass wir dieser Bundesregierung unsere Daten anvertrauen und später böse Überraschungen erleben? Dazu gibt es natürlich verschiedene, vor allem ja, technische Fachleute, die halt immer noch Zweifel haben, inwieweit das doch nicht missbräuchlich genutzt werden kann. Für uns als grüne Bundestagsfraktion ist sozusagen das A und O die Freiwilligkeit und die Sicherung der Daten, dass da nicht äh, Fremde darauf Zugriff haben. Deswegen sind wir auch der Ansicht, wir wollen das gesetzlich geregelt haben. Wir wollen nicht, dass der Staat nach Gutdünken heute sagt, gebt uns freiwillig eure Daten, sondern wir wollen ihn auch morgen verpflichten zu sagen, du hast gesagt, diese Daten verwendest du nur für diesen Zweck und dadurch soll ein Gesetz sozusagen die Bundesregierung hindern, später womöglich aus den gewonnenen Daten was anderes zu machen. Soweit von mir die Einordnung. Ja, erstmal danke. Wir kommen da gleich nochmal ein bisschen zurück. Da können wir, glaube ich, auch nochmal ein, zwei Sachen mit aufgreifen. Ich würde jetzt aber trotzdem erstmal mal kurz zu Stefan gehen. Du hast ja auch immer wieder die sozialen Fragen auch bei der App mit thematisiert und mit reingebracht. Vielleicht willst du jetzt erstmal kurz da deinen Standpunkt mit reinbringen und dann können wir danach, da du jetzt mal kurz und dann vielleicht Claudia noch mal kurz, äh, nochmal in die einzelnen Fragen so genauer rein. Ja, vielen Dank, Werner. Und äh, vielen Dank auch Canan für die äh, rechtlichen Fragen. Für uns im Land ist es ehrlicherweise die Frage, ob App oder ob nicht App und wie die Datenschutzsachen sind, äh, nicht die zentrale Frage, weil die wird zu Recht auch auf Bundesebene und mit den äh, auf Bundesebene tätigen Institutionen äh, geklärt. Wir im Land müssen sozusagen das nehmen, was da ist, und damit überlegen, wie man arbeitet. Und äh, ich sehe da verschiedene Herausforderungen. Also, die eine, und da bin ich vielleicht, sage ich das vorneweg, bin ich auch überzeugt, dass die App schon einen Beitrag leisten kann, äh, äh, die Infektion besser nachzuverfolgen, äh, so Risikokontakte zu erkennen und insgesamt die Infektionsgeschwindigkeit zu reduzieren. Ich glaube, die App ist eine Chance, aber die App alleine wird, nichts, wird nicht reichen. Und man muss sich überlegen, wie man das macht. Das eine Stichwort hatte Chanan schon angesprochen. Für uns als Land ist es natürlich Aufgabe, die Gesundheitsämter so fit zu machen, dass sie der Aufgabe nachkommen. Weil mit der App gibt es mit Sicherheit zusätzliche Fragen. Es gibt plötzlich Leute, die mit Kontakten und mit Fragen kommen, die bei den Gesundheitsämtern vorher noch nicht aufgetaucht werden. Und da müssen Mitarbeiterinnen da sein, die das abfedern. Das wird eine Aufgabe in Berlin sein. Da ist ja mal dann das Zusammenspiel zwischen Land und Bezirken. Besondere Herausforderung, sage ich mal. Aber das ist eine Frage, die wir als Land äh, im Blick haben müssen. Und ich will dazu vielleicht sagen, dass ich auch nicht die Erwartung habe, dass mit der App, die irgendwie nächste Woche bei allen installiert wird und dann irgendwie nächste Woche alles funktioniert. Das muss es auch gar nicht. Wir können langsam auch lernen, mit der App umzugehen, die Vorteile und äh, sozusagen die äh, Profiteure davon zu werden und auch die Gesundheitsämter lernen Stück für Stück, wie man mit der App arbeitet. Möglicherweise wird dann auch noch mal jemand eine digitale Schnittstelle zu der Software der Gesundheitsämter programmieren oder so. Da gibt es durchaus Potenzial. Meine Einschätzung, aber das äh, ist wahrscheinlich äh, auch immer diese Glaskugel. Ich glaube, wir haben über den Sommer auch Zeit, das zu lernen und ich glaube, die App wird uns die wird wichtig, sofern es keinen Impfstoff gibt, wenn es wieder kalt wird und wir wieder mehr Infektionsrisiken in geschlossenen Räumen haben. Insofern dazu auch die Erwartung, wenn da die nächsten ein, zwei Wochen in den Zeitungen steht, es hat nicht alles geklappt und das Gesundheitsamt kommt da nicht hinterher, äh, ist das die eine Frage. Die andere Frage, die mich umtreibt äh, Wie kann man äh, sozusagen die App denen nützlich machen, die sie brauchen? Und das sind nicht notwendigerweise nur Menschen, die mit dem Handy gut klarkommen oder die ihr Handy gut bedienen können. Und das ist in Berlin, glaube ich, schon eine Herausforderung. Wenn wir uns angucken, wir haben viele Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden, als ein Beispiel, und ob das dann die Wohnungslosenunterkunft, die Geflüchtetenunterkunft oder das Seniorenheim ist, äh, ist sozusagen nur ein Aspekt, aber ist es relativ egal. Wie kann man Menschen, die sich nicht so sicher mit dem Handy fühlen, unterstützen, erstens die App zu installieren, sie richtig zu bedienen und dann auch zu verstehen, was da gegebenenfalls an Rückmeldung von der App kommt. Also da glaube ich, äh, haben wir in Berlin Institutionen, die da unterstützen können, aber die fit zu machen, denen auch genug äh, Know-how und Fragen und Antworten an die Hand zu geben, unsere Stadtteilzentren, äh, auch eine Unterstützung, so ein Rundschreiben oder eine Info für Senioreneinrichtungen oder äh, auch Freiwillige, die da eine Unterstützung haben. Wir haben als Land in jedem Bezirk inzwischen Freiwilligenagenturen. Warum kann man nicht auch gucken, ob man da Leute hat, die bereit sind, äh, mal eine Einrichtung zu helfen und die App zu erklären. Wir haben... Am Donnerstag, das wäre vielleicht mein letzter Punkt, nee, am Freitag ist Digitaltag, der erste in Deutschland, auch was Tolles. Das ist zum Beispiel ein Tag, wo man, wo auch immer man unterwegs ist, Leuten anbieten kann, da mal drauf zu gucken. Da hat man ein paar Tage Erfahrung mit der App. Ich werde das bei mir im Wahlkreisbüro machen und zumindest allen anbieten, die da Interesse haben, mal vorbeizukommen, sich mal gemeinsam anzugucken, wie die App funktioniert. Ich glaube, so eine Sachen aufzubauen, um Leute zu unterstützen, sie zu nutzen und auch sich sicher damit zu fühlen. Das sind Bausteine, die wir im Land jetzt angehen müssen. Und wie gesagt, wir haben dafür auch Zeit, das muss nicht alles morgen sein, aber wir müssen es angehen und die App einfach in den Raum zu stellen, alleine wird nicht reichen. Punkt. Danke, aber das war dann schon mal auch ein Plädoyer ein bisschen für zur Nutzung der App. Also ähm, habe ich jetzt so ein bisschen mitgehört äh, und das ist das Land Berlin natürlich jetzt erstmal die Aufgabe hat, dann das den Leuten auch näher zu bringen. Vielleicht können wir noch mal den Schritt ein bisschen zurück machen und äh, gehen noch mal kurz zu Laura. Ähm, du bist ja immer auch, also du bist ja für mich, glaube ich, unsere Misses äh, Digitalisierung und Misses Datenschutz. Wie ist denn von deiner Seite aus her ähm, so ein bisschen die Einschätzung zu dieser App? Wie hat es die Bundesregierung hingekriegt? Wie kann man der vertrauen? Geht das nicht? Und ähm, so die, wie ist da die Einschätzung? Und was mich auch nochmal interessieren würde, wäre vielleicht, das kam auch nochmal von ein, zwei Leuten auch schon vorab bei der Frage, ähm, die, also wir geben unsere Daten überall hin, ja, äh, bei Facebook, bei Instagram, bei was weiß ich noch, Twitter, ähm, lassen uns Geotargeting machen und so. Und warum ähm, sind wir jetzt bei dieser App so ganz speziell so vorsichtig und legen das so hohe... Hürden an, aber jetzt bei den anderen Sachen machen wir es einfach irgendwie. Man jetzt zwei äh, Danke, Werner. Ja, das ist tatsächlich eine, eine sehr, sehr gute äh, Frage. Wenn, wenn ich dir die, die, die ambivalenten Menschlichkeitsschaltung erklären könnte, dann ähm, ja. <lacht> würde ich mich auch sehr freuen. Ähm, ist, ja, aber da, du hast gerade schon aufgezeigt, da gibt so es ähm, schon so, ein, so einen gewissen äh, Widerspruch. Ähm, Deine eine andere Frage, und ich fange vielleicht damit ein bisschen mal von hinten an, ähm, war ja, kann man da der Bundesregierung trauen? Ähm, da würde ich sagen, nee, weil der Bundesregierung haben wir nicht zu verdanken, dass diese App jetzt so kommt, wie sie kommt. Das hat Shannon ja schon angesprochen. Ähm, es geht im ganz Wesentlichen auch auf unseren äh, grünen Widerspruch ein, aber vor allem muss man da echt sagen, waren da einfach sehr, sehr viele ähm, netzpolitisch-technisch-affine AktivistInnen unterwegs, die da einfach massiv Druck gemacht haben und eben nicht nur gesagt von so, nee, das redet nicht, sondern Alternativkonzepte vorgelegt haben, die sich ja dann auch durchgesetzt haben. Also da finde ich es wirklich, es ist ein, ein sehr gutes Beispiel, wie sich Zivilgesellschaft in einfach hochaktuelle, hochbrisante Themen ähm, einmischt und dann auch ähm, ja, überzeugen kann. Also da bin ich tatsächlich sehr froh, weil diese App, die wir jetzt kriegen, ist wirklich ist das, was man so im Tech-Bereich als, als Privacy by Default nennt. Also da muss ich nicht, wie bei das gerade irgendwie Facebook oder WhatsApp genannt, wo wahrscheinlich Datenschutz sowieso schon Fach runter ist, aber bei vielen anderen Apps kann ich irgendwie einstellen, welche Daten gebe ich rein, was nicht. Und diese App ist wirklich einfach so von vornherein, da muss ich nichts einstellen. Diese App erfasst keine Daten von mir. Also die weiß nicht, was ich für ein Handy habe, die weiß nicht, wo ich bin, die weiß nicht, wie alt ich bin. Also all diese Sachen, wo wir sonst mal warnen, hey, dein Smartphone weiß alles über dich und verbreitet das eigentlich auch gerne der Welt, genau das kann diese App einfach überhaupt gar nicht. Diese App ähm, basiert eben darauf, dass ähm, random äh, zufällig generierte Zahlenfolgen ausgesendet werden. Und nur wenn sich zwei Handys, die diese App haben, für einen längeren Zeitraum in der Nähe befinden, dann merken sie sich diese App. Also, wir merken sich diese, diesen Zahlensalat im Prinzip. Ähm, und deswegen ist es, also ich finde es technisch, das ist wirklich super vorbildlich umgesetzt. Ähm, Charlotte hat ja auch gerade schon gemeint, ja, was machen Sie dann sonst mit den Daten? Das ist das Schöne. Sie können sonst nichts mit den Daten machen, weil der, die Daten sind, ja, ähm, wirklich Zahlensalat. Ähm, und das ist eben das Tolle an dieser dezentralen Lösung. Also, Sie kriegen das nicht mal, es ist noch nicht mal für irgendeine zentrale Instanz einsehbar, wer hat denn jetzt so eine Warnung gekriegt, dass er möglicherweise infiziert ist oder nicht. Das wäre mit einer zentralen Lösung gegangen, aber die kriegen wir nicht dass natürlich Leute schon ein bisschen skeptischer sind, wenn der Staat Daten in irgendeiner Art und Weise erhebt als, als die Privatwirtschaft, ist, glaube ich, ganz gut. Ich meine, wir haben hier noch einen, einen sehr gut funktionierenden Rechtsstaat. toll, toll, toll, dass das auch so bleibt. Aber es ähm, ist ja lange auch nicht in allen Ländern gewährleistet. Ähm, ich werde mir diese App aber auf jeden Fall installieren. Es gibt natürlich auch jetzt so ein paar Leute aus, aus der technischen Aspekte, die sagen, okay, also möglicherweise unter den und den Voraussetzungen kann man diese eigentlich ähm, hochgradig pseudonymisierten Daten vielleicht doch wieder akkumulieren und dann unter unterschiedlichen Voraussetzungen möglicherweise doch irgendwie Schlussfolgerungen ziehen. Ähm, also hundertprozentige Sicherheit gibt nie. Da müssten wir alle unsere Smartphones jetzt wegschmeißen, unsere Payback-Karten äh, in Schredder stecken und überhaupt. Ähm, aber wenn ich mir angucke, was kann diese App möglicherweise nutzen, nämlich Infektionen verhindern, und ähm, was ist das Risiko? Ähm, dann ist, es, ist für mich die Abwägung total klar. Und deswegen, also ich habe mir ähm, aus Bosmolge schon die lettische und die französische App runtergeladen, ähm, um einfach mal zu gucken. Und ich werde natürlich auch morgen sofort die deutsche runterladen. tanan ähm, hat ja auch dieses Thema Solidarität angesprochen. Das finde ich total spannend, weil diese App ist eigentlich vom Prinzip ähnlich wie eine Maske. Ich schütze nicht in erster Linie mich selbst damit. Ich schütze andere, weil die kann ich dann im Zweifelsfall schnell informieren, wenn ich eben einen Risikokontakt hatte oder selber nicht mehr gesund bin. Ähm, und deswegen hoffe ich eben auch sehr darauf, dass wir tatsächlich auch in Berlin einfach da eine große Verbreitung haben. Diese 60 Prozent sind eine hohe Zahl, aber ich bin da voll bei Stefan. Wir müssen jetzt gucken, dass wir diese Zahl so hoch wie möglich kriegen, weil das Ziel ist ja auch nicht, dass wir in ganz Deutschland flächendeckend 60 Prozent hinkriegen. Also das wäre natürlich ein Traum, aber das ist nicht notwendig, damit diese App was nutzt. Wenn irgendwie alle Menschen zwischen 20 und 60 in Berlin, die irgendwie ja am, am sozialen Leben viel teilnehmen, in Berlin, wenn davon die Hälfte, diese App hat, dann haben wir schon echt viel gewonnen. Weil dafür ist er halt auch wirklich, also da kann sie das leisten, was Menschen nicht leisten können. Weil so gut ich mich erinnere, ich weiß nicht, wie die 20 Leute hießen, die gestern mit mir in der U8 saßen oder im Supermarkt standen. Ähm, und deswegen denke ich halt, jetzt sollten wir auch politisch wirklich alles dafür tun, damit eben möglichst viele Leute diese App dann auf ihrem Handy haben, weil auch dann können wir erst wirklich herausfinden, wie viel sie dann auch ähm, bewirkt im Kampf gegen Corona. Ja, danke erstmal kurz für eure Inputs. Äh, sehr schön. Ich würde mich jetzt, jetzt mal ein bisschen versuchen, mal in einzelnen Fragen durchzuhangeln. Und dann, ich fange mal mit einzelnen Leuten an, die ich eine Frage stelle. Und ihr könnt euch ja ein bisschen dann nochmal darauf antworten, als dass wir auch ein bisschen ins Gespräch kommen und es nicht nur so hin ist. Aber ganz am Anfang. Ähm, als Bundesaktion habt ihr immer auch ein Gesetz dazu gefordert. Kannst du noch mal für uns vielleicht noch mal kurz sagen, warum ausgerechnet ein Gesetz bei einer App? Also wenn ich mir angucke, was für Apps ich alles noch auf dem Handy habe, Paypal habe ich jetzt nicht, aber sonst ähm, äh, schon sehr viel, äh, so, wo ich ständig überwacht werde. Und jetzt hat mir Laura noch erzählt gerade, dass, dass die Daten gar nicht da sind. Ähm, wie, warum ist dann dieses Gesetz eigentlich so wichtig? Na, also wir sind natürlich schon der Ansicht, dass dieses Gesetz äh, den Beitrag leisten kann, dass die Freiwilligkeit äh, festgeschrieben ist, so dass wir diese Hürde nehmen, dass tatsächlich mehr als 60 Prozent der Bevölkerung eben in so einer Art Agreement mit der Regierung halt sagen, okay, für dieses Ziel, für diesen Schutzzweck, Laura hat das ja für mich auch nochmal sehr schön dargestellt, nicht für alles würde ich das riskieren, aber es ist ein Teil von äh, Solidarität, von Gesellschaft, von ähm, Respekt einander gegenüber und Unterstützung einander dabei, möglichst gesund aus dieser Pandemie rauszukommen. Und wir sind halt der Ansicht, und es ist ja auch äh, staatsrechtlich so belegt, äh, dass der Staat natürlich nur in meine Rechte eingreifen darf, wenn und aufgrund von Gesetzen. Und es wäre eine Art Versprechen auch des Staates gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, wir nehmen eure, euer Angebot an und eure Daten uns zur Verfügung zu stellen, denn ohne diese Daten müsste der Staat ja auch die Gesundheitsämter noch stärker ausstatten, als sie eigentlich schon ausgestattet sind. Also jeder, der anfangs insbesondere so Mitte, Ende März äh, halt mal die Info hatte, du hattest Kontakt mit jemandem, äh, der Corona positiv getestet worden ist, der weiß, man hat kein Gesundheitsamt mehr erreichen können, keine Hotline mehr. Und äh, das soll ja genau diese Lücke sein, die diese App schließt, dass man eben eigenverantwortlich äh, darauf reagiert und zum Beispiel auch als Arbeitnehmer eine Sicherheit hat, dass wenn ich eben äh, so wie äh, beschrieben Kontakt mit jemandem hatte und die App mir zurückspiegelt, bei dir äh, ist sozusagen Alarm dass ich dann meinem Arbeitgeber auch sagen kann, hallo, ich wurde hier alarmiert, Corona-App, und deswegen bleibe ich jetzt zwei Wochen zu Hause. Ich meine, das Faszinierende ist ja, dass der Standard, den Deutschland erreicht hat, auch als Bevölkerung, dass man den gar nicht genug loben kann, weil es uns wirklich gelungen ist, in kürzester Zeit komplett das Leben runterzufahren. Und damit haben wir eigentlich diese Resilienz und diese Widerstandskraft entwickelt, zu sagen, wir bieten dieser Pandemie die Stirn. Und dieses Gesetz könnte ebenso eine Art Vereinbarung zwischen Bundesregierung und der Bevölkerung sein und Vertrauen in diese App, nämlich dass sie dann auch weg ist, wenn das Thema weg ist, stärken. Übrigens muss ich dazu sagen, andere Staaten haben inzwischen eine Corona-App angeboten, eingesetzt oder geplant, also Österreich, Schweiz, Frankreich, zum Teil die USA bis Israel, Russland, Südkorea, China, äh Singapur. Das sind ganz unterschiedliche Modelle, also von freiwillig bis verpflichtend, zentral, dezentrale Speicherung und gerade manche Staaten, die diese äh, diesen Covid-19 Virus gut im Griff haben, wie zum Beispiel Südkorea, machen uns natürlich auch Sorgen. Wenn wir uns an den Wochenenden die ganzen Demonstranten anschauen, die diese Gene demos veranstalten, es macht manchen Leuten eben auch Angst und da entwickeln sich Fantasien, ob der Begehrlichkeiten eines Staates, seine Bürgerinnen zu kontrollieren, auch da könnte das Gesetz eben diesen Schutz bieten und man könnte darauf verweisen und könnte sagen, schau mal, du lebst in einer Demokratie, das ist ganz begrenzt und die Bundesregierung hat selbst in dem Gesetz versprochen, wir nehmen das Ganze nur so lange, wie wir es brauchen, und danach schauen wir weiter, soweit vielleicht von mir. Herr Blaude hat sich dazu nochmal gemeldet. Man hört sich jetzt gar nicht, ja, Ich wollte ganz kurz sagen: Also, ein äh, wesentlicher Punkt ist natürlich genau die Freiwilligkeit. Und ähm, aktuell ist es ja so, niemand, also niemand kann mich dazu zwingen, diese App zu installieren. Aber was halt momentan durchaus möglich ist, dass ein Restaurant halt sagt: Ja, du kannst jetzt hier nur noch rein, wenn du die App hast. Oder zum Beispiel ist auch noch nicht ganz klar, wenn ich äh, da Birg neulich richtig verstanden habe, ob ähm, Arbeitgeber eben auch sagen könnten: Okay, du ähm, kannst jetzt nur wieder ins Büro kommen oder in die Fabrik wenn du diese App hast. Und das gilt es natürlich auch zu vermeiden. Also auch da soll kein ähm, Zwang über die Privatwirtschaft entstehen können. Ähm, deswegen ist, glaube ich, also das ist für mich einer der, der wesentlichen Aspekte. Weil das ist ja die, so, dass man das auch, auch aus China, aus der Berichterstattung kennt, dass du jetzt irgendwie nur in Bus, ins Restaurant darfst, wenn du da eine App als Aus... Also das wäre jetzt auch noch eine Frage, die ich bei mir nochmal ein bisschen mit draufgesetzt habe. Wenn das nur per Gesetz geht, dann ist das, das eine. Aber wie kann man auch so ein bisschen verhindern, dass jetzt so eine zwei Klassengesellschaft entsteht, die mit App und ohne, also ähm, und dass man dann, also jetzt auf der Arbeit entweder Zwang oder dass man, dass bestimmte private Leute nur noch sagen, ich lasse jetzt nur noch Leute rein, die dann auch, wo ich auch die Sicherheit habe und äh, da auch, also das, das sind ja auch Gefahren, also jetzt einfach, dass man dann einfach bestimmte Leute ausgrenzt, weil sie sie dann nicht nehmen. Ist da gibt es nur das Gesetz oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Also die ähm, grünen Justizminister der Bundesländer haben ja eine gemeinsame Erklärung ähm, abgegeben, dass sie eben ähm, verbieten wollen und dass die Privatwirtschaft, zum Beispiel ein Fitnessstudio, ein Restaurant, ein Kino, äh, den Zugang davon abhängig macht, dass jemand eine App benutzt indem man eben sagt, das ist eine Diskriminierung, wenn du sagst, der darf nur mit App rein. Die Gefahr besteht natürlich, weil in diese App auch sehr viel hineinprojiziert wird äh, an, an Lockerungsmöglichkeiten. Aber ich äh, denke, das ist sehr gut, dass sie das halt gemacht haben. Die haben es eben auch gemacht, um genau diese Entsolidarisierung der Gesellschaft und auch so eine Pseudoprivilegierung einzelner Leute halt äh, hinzubekommen. Denn das Schlimme wäre ja auch, dass es einen Anreiz setzen würde, sich zu infizieren, um in den Genuss zu kommen, all der Angebote, die du natürlich nur mit der App dann könntest. Und das ist im Prinzip die ganze Gratwanderung beim Thema Corona, Grundrechte, Gesundheitsschutz, auch die Bewegungsfreiheit. Das ist natürlich etwas, was wir alle haben wollen. Wir wollen alle gesund sein, wir wollen alle überall mitmachen können. Und deswegen darf das niemals miteinander gekoppelt werden, denn dann laufen wir wirklich Gefahr, dass Leute aus, ja, sage ich mal, also ein Aspekt wäre zum Beispiel, dass man seinen Job riskiert, wenn man nicht diese, diese App benutzt oder wenn eben ein Anreiz geschaffen wird, diese App zu benutzen, um eben Vorteile zu genießen. Das lehnen wir ab und von daher würde insoweit natürlich auch eine Sicherheit bieten, die Gesetze, wo dann jeder sich darauf verlassen kann und darauf vertrauen kann, dass es nicht zweckfremd eingesetzt wird. Also man muss, glaube ich, nicht unterschätzen, dass diese Sorge, ähm, Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, die uns ja alle auch so zurückwirft äh, auf uns selbst und ähm, ja, Ängste auslöst, die wir vielleicht teilweise gar nicht bei uns selbst für möglich gehalten haben, äh, dass wir da eben einen klugen Umgang mit finden, der halt auch möglichst wenig Verschwörungs Verschwörungsmythen zulässt. Äh, das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Und da kann das Gesetz helfen, indem man aufs Gesetz verweist und sagt, siehst du, der, die Bundesregierung, die Koalition, der Bundestag, alle haben sich verpflichtet und äh, du kannst dich darauf verlassen. Jetzt, äh, Laura, du hast auch schon gemeint, du hast schon mehrere Apps auf deinem Handy. Wie sinnvoll ist es eigentlich, dass da jedes Land seine eigene App macht? Ähm, also gerade über, wenn man jetzt auch als äh, überzeugter Europäer und wahrscheinlich überzeugte EuropäerInnen auch ähm, ja, die Grenzen wieder freikriegen will und ähm, das auch kompatibler machen will, wäre es nicht eigentlich sinnvoller, das europäisch dann aufzusetzen? Oder ähm, was hat jetzt das für die nationalen Lösungen gesprochen? Ähm, also wahrscheinlich sind noch nicht alle so davon, überzeugt dass ähm, europäische Lösungen besser sind als nationalstaatliche wie wir. Ähm, und wahrscheinlich für diese App hätte es einfach auch länger gedauert, auf europäischer Ebene was abzustimmen. Und ähm, ja, Zeit ist ja schon ein kritischer Faktor. Das Tolle ist aber, dass alle diese dezentralen Apps kompatibel sind. Also leider hat sich ja gerade genau Frankreich für einen zentralen Ansatz entschieden als, äh, als Zentralstaat und ähm, immer, immer noch mal extra. Aber ähm, die meisten europäischen Länder ähm, setzen eine dezentrale App um. Von daher sind alle kompatibel, weil eben alle auf der gleichen Plattform, auf der gleichen Schnittstelle beruhen. Das heißt, wenn ich dann in Europa unterwegs bin, und ich will jetzt kein, kein Falschland sagen, weil ich nicht die exakte Liste habe, aber zum Beispiel in Lettland unterwegs wäre, dann würde meine App auch mit der lettischen funktionieren. Google und Apple als die großen Smartphone-Plattformen haben halt gesagt, sie lassen nur solche Tracing-Apps zu, die von von nationalen Regierungen quasi abgesegnet beauftragt sind, weil natürlich will man gerade bei diesem Thema jetzt irgendwie keinen kein Bildwuchs haben und dass da Daten irgendwo, ja, dass das irgendjemand ähm, Schindler damit treibt. Aber, also wie gesagt, die gute Nachricht ist, ähm, es, äh, funktioniert fast in ganz Europa oder fast oder teilweise sogar weltweit dann mit dem gleichen ähm, dezentralen Ansatz. Ich würde jetzt mal, äh, weiß ich, Stefan, müsst auch noch gerade oder wir gehen mal die Fragen durch, aber du kannst auch nochmal gerne kurz erwähnen. Macht mal die Fragen, wir kommen zu der äh, Verpflichtung und wie man mit dem Restaurant umgeht, bestimmt nochmal mal in Fragen, vielleicht nur einen Satz dazu. Heute muss ich im Restaurant, wenn ich da hingehe, meine äh, Handynummer, meine Adresse oder irgendwas angeben und werde da in äh, Papierlisten äh, sozusagen die Daten abgegriffen. Äh, das ist sozusagen der eine Aspekt der Medaille und der zweite ist auch, die App ist keine Garantie, dass ich nicht ansteckend bin. Das ist ja das äh, sozusagen Spannende, dass erst wenn es im Lauf einer Kette jemand sozusagen Symptome hat, dann erkennt man das und dann kann die App in beide oder in, in rückwirkend sozusagen Leute warnen und Leuten Hinweise geben. Das ist die Chance. Aber wenn irgendein Restaurant auf die Idee kommt, ich lasse da nur Leute mit App rein und dann bin ich sicher, das funktioniert ja auch nicht so. das gibt die App keine Garantie insofern, glaube ich, ist da die, das Risiko auch begrenzt, dass das so als Universalheilmittel genutzt wird. Das ist das ein Baustein, die Infektionsketten zu unterbrechen, so sollte man sehen. Und das ist aber nicht die Universallösung für alles. Da passt aber eine Frage, die ich jetzt mal vorziehen würde, schon ganz gut dazu von Jakob. Der hat nochmal so gemacht Kann die App da wirklich helfen, diese Pandemie zu äh, bekämpfen? Oder ist es nicht am Ende sowas, dass es nochmal ein bisschen eine falsche Sicherheit suggeriert, dass wir uns dann alle ganz sicher haben, wir sind jetzt die App und dann laufen wir wieder raus und halten vielleicht nicht das Kontaktverbot ein oder Quarantäneverbot oder kann am Ende die App auch sogar dazu genutzt werden, noch, dass man diese Einhaltung von Kontaktverboten und Quarantäneverboten dann auch kontrolliert? Also in diese Richtung? Du erst, Stefan, erstmal zu, äh, zu der suggerierten falschen Sicherheit und dann lauter nochmal. Also, also mein der, und wir lernen ja auch alle jeden Tag dazu. Aber seit einer gewissen Weile ist mein Kenntnisstand, dass. Äh, dass die Infektionsgeschehen äh, bei Corona meistens ein zwei Tage bevor man äh, sozusagen Symptome hat am stärksten ist das ging ja auch durch alle Medien dazu kommt es gibt eine gewisse Inkubationszeit äh, bis, äh, sozusagen, ab wann man dann ansteckend ist und da bleibt ein Zeitfenster davon das ist ja von Fall zu Fall unterschiedlich irgendwie einigen Tagen und in diesem Zeitfenster ist die App die Chance also sprich wenn jemand Symptome hat hat er in den Tagen davor möglicherweise jemand angesteckt, der aber selber noch nicht die, die Ansteckung weitergeben kann? Und genau in dieses Zeitfenster geht die App rein und sagt, bleibt doch jetzt zu Hause. Und da müssen es gar nicht zwei Wochen sein. Dann, rei sozusagen, dann hat man ein paar Tage Zeit, das zu klären. Wenn dann jemand vorsichtiger ist, er gibt er die Infektion nicht weiter. Insofern, äh, die App reduziert nicht oder verhindert nicht jede Infektion, aber sie verhindert, dass die Infektion in sozusagen langen Kettung und dass man viele Leute immer weiter ansteckt. Insofern, äh, genau, es ist eine, kann nicht oder es, man sollte sich darauf nicht verlassen, weil natürlich, äh, wenn 50, 60 Prozent die App haben, haben auch äh, Menschen nicht die App. Auch von denen kann man sich anstecken, aber es ist ein Beitrag. Und wenn man sich die die sozusagen Exponentialkurven anguckt, die äh, sozusagen so ungebremstes äh, Ausbreiten von Corona zeigt, dann nimmt man eben einen Teil dieser Kurve weg. Und das reicht, weil den Rest schaffen dann wieder die Gesundheitsämter. Man schafft wieder für die Fälle, wo man die Infektion hat, reicht unser Gesundheitssystem. Insofern diese App hilft oder führt nicht dazu, dass wir kein Corona mehr haben, sie hilft, das, was übrig bleibt, beherrschbar zu haben und genau die Infektionsketten einfach nicht so exponentiell hochzukriegen. Das Lauter gerade verschwunden, weiß nicht wohin. Aber es gab man von da war die Frage auch noch mit dabei ob diese App technisch dann auch Kontaktverbote oder Quarantänemaßnahmen auch kontrollieren könnte. Äh, seht und hört ihr mich wieder? Ja. Gut. Ah, kurzer Glitch zwischendrin. Ähm, also was diese App äh, kann, ist ähm, eben äh, ja, Bescheid sagen, wenn es einen Kontakt gab und die kann es auch abgestuft. Also die kann ähm, zumindest so grob sagen, okay, du warst jetzt wahrscheinlich irgendwie über äh, mehrere Stunden lang jemand ähm, gleichen... Oder sehr nah zusammen. Ähm, oder sie kann sagen, du bist mal kurz ähm, an jemanden mehr oder weniger vorbeigelaufen. Und dementsprechend kann sie halt auch sagen: Okay, ähm, bitte bleib unbedingt in Quarantäne und lass dich sofort testen, wenn du erste Symptome hast. Oder sie kann sagen: ähm, Es gab einen Kontakt, eher geringes Risiko, bitte achte noch stärker darauf, dass du Abstand hältst, dass du eine Maske trägst, etc. Ähm, was ich mit dieser Information anfange, bleibt vollkommen mir selber überlassen. Also ich kann das mutwillig ignorieren oder ich kann dann halt sagen, ja okay, gut, mache ich. Ähm, selbst wenn ich krank bin, kann ich halt zu Hause im Bett bleiben äh, und zwei Wochen irgendwie warten oder ich kann halt gucken, dass ich schnell getestet werde. Ähm, das ist vollkommen die freie Entscheidung, jedes wieder einzunehmen und kann auch von keiner Stelle nachvollzogen werden. Ähm, das ist auch so ein Punkt, wo ich tatsächlich ein bisschen verstehe, dass auch gerade die Gesundheitsämter auch Interesse an so einer zentralen Lösung hatten, weil da können Sie natürlich zumindest sehen, wenn jetzt irgendwie über dieses App-System zehn Notifications ausgespielt werden, wie viele ähm, Leute melden sich für den Test? können immer noch nicht sagen, wer es dann genau war, aber zumindest in der, in der Wahrscheinlichkeit her. Ähm, wir haben den ähm, Datenschutz- oder datensparsameren Weg gewählt und deswegen ähm, kann niemand nachvollziehen, was ich mit so einer Benachrichtigung dann mache. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch gerade schon hatte, weil ich jetzt ganz kurz draußen aber... Ähm, wenn ich mich selber eben als Krank melde, brauche ich dafür eine Bestätigung. Also das geht nur mit einem äh, QR-Code, ist jetzt die Lösung, die Sie gewählt haben, den ich dann eben vom Arzt oder vom Labor bekomme, damit nicht irgendwie irgendwelche Klingelstreichtinis einfach mal ihre ganze Schule alarmieren können oder so ein, ähm, ja, andere Sachen. Aber also, auch dieser Code enthält keinen Namen etc. Genau, weil äh, hier wir hatten auch, jetzt auch noch eine Frage von Barbara. Woher weiß ich, dass äh, dann die Info, dass ich infiziert bin, ähm die, das, äh, und, äh, dass ich infiziert bin und wie erfahre ich das vom Gesundheitsamt oder wie erfahre ich das von anderen Erkrankten. Aber so ist es ja nicht. Die App sagt ja nicht, dass man infiziert ist, sondern die App sagt, dass man Kontakt mit jemanden hatte, der infiziert war. Und ähm, man selber kann in der App eingeben, dass man erkrankt ist, aber das dann nicht einfach so auf Knopfdruck, weil man gerade mal Spaß hat und die Zahlen nach oben jagen will, sondern... Man braucht dann quasi einen QR Code vom Arzt und kann damit dann das bestätigen. So habe ich das jetzt richtig verstanden genau. genau. Ja, dann habe ich dann, haben wir die Frage von Barbara, habe ich das jetzt lernen schon mal wiedergegeben? Das muss man ja auch manchmal was wiederholen. Wenn man selber erzählt, dann lernt man es am besten. Ähm, wir haben noch ein paar Fragen tatsächlich, die vielleicht weiß an das. Ähm, Mariana hat das zum Beispiel gefragt, wer trägt denn eigentlich die Kosten für die App? Weil da jetzt auch viele, die Angst hatten mal, dass es dann zu Werbezwecke weitergegeben wird. Ähm, und auch dann so die Kosten reingespielt wird, wenn ich Laura ja richtig verstanden habe, geht das ja gar nicht, weil das ja nur einfach Nullen, aus, Nullen und Einsen ausgetauscht werden. Ähm, gut, jetzt immer bei digitalen, aber Zahlenkolonnen, um äh, zu sagen, ob man mal zusammen sich getroffen hat oder nicht. Ähm, aber wie ist das bisher geregelt bei dieser ganzen Frage? Weil das ist ja auch eine Frage, wie sehr man sowas vertrauen kann, ob, ob nur wirtschaftliche Interessen hinterstecken. Hm. Also im Moment ist es so, dass jeder, der nutzt sozusagen, der halt ein Gerät hat, das ist ja die erste Voraussetzung, und der es nutzt, der ist auch derjenige, der für seine Kosten aufkommt. Für die Entwicklung des Geräts oder des Programms hat ja die Bundesregierung sehr viel ausgegeben. Von daher ja, wäre das eigentlich eine gute Gelegenheit, es zu verbreiten in der Bevölkerung, indem man eben auch Anreize schafft, indem man finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, sodass jeder, der will, tatsächlich auch teilnehmen könnte. Da ist, glaube ich, wirklich noch eine Hürde, die man nehmen muss, über die aber auch noch nicht so diskutiert wird. Insoweit fand ich den Hinweis von Stefan natürlich sehr klug, halt zu sagen... Lasst uns das mal auch mit den Erwartungen und den Hürden nicht so äh, übermäßig machen. Lasst uns äh, das, was wir jetzt beim Thema Corona äh, entwickeln, nämlich äh, in der Praxis lernen, auch vielleicht mal Fehler machen und sie dann korrigieren. Das sind wir nicht so gewohnt. Wir sind ja sonst immer so, dass wir denken, äh, mach mal einen Plan, schreib mal drei Konzepte, dann entscheiden wir für uns für eins. Aber ähm, das Problem, was die meisten Naturwissenschaftler bei äh, Covid-19 Recht anführen, ist natürlich, mit diesem Virus kann man nicht verhandeln. Wir sind ein Stück weit darauf angewiesen, auch Fehler zu machen. Und wenn es halt super läuft und wir wirklich vielleicht eine App noch oder ein, ein Endgerät entwickeln, auf dem diese App läuft, wo wir speziell vielleicht für Senioren, Anwenderfreundliche, besondere große Tasten oder für Kinder besonders, ähm, sage ich mal, anregende Bilder produzieren. Ich denke, da wird noch ganz viel kommen. Aber diese positive Grundhaltung zu sagen, wir stampfen es jetzt nicht ein, wenn es übermorgen nicht läuft, das so habe ich Stefan verstanden. Das sollte man, glaube ich, schon mitbringen, weil wir wirklich lernende Wesen sind und äh, gerade Covid-19 uns das noch mal so deutlich macht. Und darin liegt ja auch eine große Chance. Es kann uns ja auch wirklich Gutes gelingen. Das ist ganz gut. Das ist eine Frage, die Antonia nochmal, der bestimmt auch viele von uns hier, äh, gestellt hat. Ähm, auch mit den Hürden, und wie das auch gelingen kann, auch gerade bei älteren Leuten, die nochmal mehr genutzt werden kann. Stefan, du hast ja schon ein, zwei Punkte gebracht, wie zum Beispiel, dass man so ähm, Abende veranstaltet, wo man die nochmal erklärt. Vielleicht machen wir dann auch mal ein Webinar nochmal, wo wir die App schön erklären. Ähm, aber was, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, gerade für Ältere? Also genau, das wird eine große Herausforderung, weil gerade ältere Menschen, die mobil sein wollen, die sich äh, sicher fühlen wollen, äh, sind aber gleichzeitig Risikogruppe und wohnen gegebenenfalls äh, oder haben auch stärkeren Kontakt zu anderen äh, älteren Menschen. Und da ist es natürlich besonders äh, gut, wenn sie frühzeitig wissen, ah, ich bleibe jetzt lieber zwei Wochen zu Hause, weil ich hatte irgendwie äh, in der U-Bahn oder im Restaurant oder so irgendwo äh, einen potenziellen äh, Risikokontakt. Äh, genau, und das Problem ist, dass, wenn ich das bei meinen Großeltern sehe, so die. Äh, die Nutzung von so einem Handy eben doch nicht so selbstverständlich ist. Und dann immer die Frage, oh Gott, jetzt kommt irgendwie so ein, was will er von mir, jetzt piept es oder so. Und da, glaube ich, kommt als uns, auf uns als Gesellschaft eine große Herausforderung zu. Also wenn Familie, Enkelkinder da sind, glaube ich, können die einen Teil der Aufgabe erfüllen, weil das wird auch der Staat gar nicht alles schaffen können. Aber ich glaube schon, wir sollten auch darüber nachrechten denken, ob es nicht in Seniorenanrichtungen oder in anderen entweder Leihgeräte gibt oder was du gesagt hast, wenn irgendwer so eine, ein Gerät entwickelt, was dieselben Funktionen hat, die dann aber von jemand anders betreut werden äh, oder ausgelesen werden können, so sodass äh, sozusagen die Warnung auch ankommt. Äh, das sollte man schon noch mal überlegen, aber ich glaube, das muss man dann im Zweifel äh, auch mit den Menschen in der Praxis austesten, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und das ist ja in, der letzten, in den letzten Wochen auch immer stärker in einem Diskurs, wo sind die größeren Ausbrüche, wo werden mehrere Menschen auf einmal angesteckt und dann muss man genau aus diesen äh, sozusagen Ansteckungsketten lernen, wie kann man, wie hätte man an der Stelle die App helfen können, manchmal helfen auch andere Sachen äh, und daraus lernen und dann beim nächsten Mal damit umgehen. Ich glaube, das wäre das Wichtige, aber ich glaube, dass man äh, für ältere Menschen durchaus mit äh, in so einer Seniorenunterkunft mit Leihgeräten arbeiten sollte, weil äh, ich glaube, das ist... Wenn die Menschen sich sonst nicht sicher fühlen, ist das ein zusätzlicher äh, sozusagen Aspekt als ein eine Gedanke, aber äh, da sollten wir weiter miteinander reden. Vielleicht gibt es ja aus dem sozusagen Publikum oder aus den äh, sozusagen Teilnehmern auch noch andere Ideen, wie man das gestalten kann. Was hilft denn? Also ich glaube, Menschen, die anderen Menschen erklären, wie die App funktioniert, ist ein Baustein. Kann ja Familien auch wieder zusammenführen. Ja. Haben wieder was mit ihren Opas und Omas zu tun? Laura, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ich, ne, ich wollte nur noch ganz kurz ergänzen, also weil Stefan hat auch schon gesagt, Leihgeräte, das müssen gar nicht Smartphones sein, weil es gibt auch äh, schon so Schlüsselanhänger oder Armbänder oder sonst was, die so ein ganz kleines äh, Bluetooth-Chip drin haben, die kosten irgendwie unter 10 Euro, wenn die Bundesregierung, die für alle Menschen in Pflegeheimen besorgen würde, kostet wahrscheinlich ein Stück 1 Euro, ähm, das fände ich schon auch, ein, ähm, also würde, würde ich sehr begrüßen, da so einen Vorschluss, einfach Leute auch ähm, in dieses System zu integrieren, die jetzt nicht erst lernen müssen, wie Smartphone funktioniert. Ja, Antonia hat auch gleich reagiert auf seine Antwort, Stefan. Ähm, sie meint, ähm, Seniorenclubs und Nachbarschaftszentren sind gute ähm, Lernorte, geeignete. 75% Prozent leben tatsächlich auch noch in eigener Zuhause. Also das muss man auch bedenken. Das kann man jetzt nicht nur über die anderen Sachen machen. Und auch da sind Leihgeräte eine gute Idee. Und auch ähm, aus ökologischer Sicht muss man halt auch sagen, muss man ja nicht immer nur das neueste Handy haben, sondern ich für so eine App sollten ja auch ältere Versionen dann auch nochmal funktionieren. Und wenn man es dann noch zum Telefonieren nutzen kann, ist das ja auch immer eine gute Sache. Ähm, wir haben jetzt nochmal mal von Christoph eine kontroversere ähm, Frage mit reinbekommen. Dann würde ich die auch gerne mal mit aufnehmen und für eure Frage auch die mal weiterleiten. Ähm, wie ist das denn jetzt, wenn eine weitere Welle kommt? Wäre es nicht eigentlich ähm, gesamtgesellschaftlich besser, man verpflichtet alle zu, dazu, die App zu haben, anstatt einen neuen Lockdown zu machen, was ja auch mit äh, Ausgangsbegrenzungen, äh, Demonstrationsbegrenzungen, Meinungsfreiheitsbegrenzungen, äh, sozialen Fragen bei der Schule und ähnliches äh, viele negative Folgen hätte, kann man das dann nicht eigentlich mit so einem eher mit so einer anderen Maßnahme nochmal deutlich eingrenzen. Vielleicht Janan, bevor keiner was noch? Ja, vielleicht kann ich eben mit dem Gutachten des wissenschaftlichen Parlamentsdienstes anfangen. Dort steht nämlich drin, dass es möglich sei, eine solche App verpflichtend zu machen. Das hören jetzt Grüne nicht unbedingt gerne, aber letztlich ist das so eine Verhältnismäßigkeitsabwägung, wie sozusagen die Frage ja auch explizit versucht zu stellen. Ne? Also was ist denn verhältnismäßiger? Ist es verhältnismäßig, dass sozusagen das komplette Leben stillgelegt wird? Das sind ja auch Eingriffe in Grundrechte, in die Bewegungsfreiheit, in die Eigentumsfreiheit. In Berufsfreiheit, eingerichteter, ausgeübter Gewerbebetrieb, da hängt natürlich so viel dran. Und wir haben ja so viele Gerichte, auch Landesgerichte, Bundesgerichte, die sich mit all diesen Corona-Verordnungen beschäftigt haben, so dass man sehr wohl diese Frage stellen kann, rein rechtlich. Kann das das mildere Mittel sein gegenüber dem, wie der Fragesteller schon sagte, Lockdown? Die Frage ist natürlich, wie das aus einer grünen Perspektive zu beantworten ist und da muss man, glaube ich, kann ich auch als Mitglied der Bundestagsfraktion sagen, haben wir natürlich beim Thema Datenschutz eine sehr große Fahne, die immer schön im Wind weht und die wir natürlich auch verteidigen müssen, weil es sonst die Gefahr gibt, dass eben die Stimmung auch wieder kippt. Ich sage mal, wenn das Vertrauen erstmal weg ist, ist es so schwer, es wieder aufzubauen. Aber rein theoretisch, rein rechtlich kommt der wissenschaftliche Parlamentsdienst sehr wohl zu der Einschätzung, dass sowas verpflichtend möglich wäre. Stefan. Also genau. Gesetze. Wir sehen das in anderen Staaten. Man kann ja sowas machen. Ich glaube aber, dass die Diskussion in Deutschland äh, nicht zum Ziel führen. Ich glaube, dass es in Deutschland auch zu keiner äh, Pflicht äh, kommen sollte. Und wir haben ja eine, einen Trend gesehen. Wir hatten ja am Anfang auf Corona relativ hart mit einem relativ umfassenden Lockdown reagiert, auch weil äh, die Infektion am Anfang gestoppt werden musste und äh, man sozusagen das unkontrollierte Ansteigen äh, verhindern wollte und haben jetzt so eine Phase, wo wir alle zwei Wochen gefühlt so Lockerung haben, um auch sozusagen nachvollziehen zu können, zumindest bis zum gewissen Punkt, was hat diese Lockerungswelle an zusätzlichen Infektionen äh, gebracht und sind inzwischen besser in der Lage als am Anfang zu sagen, die Maßnahme hat den Beitrag, die Maßnahme hat den Beitrag und insofern glaube ich, ist die App genau wie die Maskendiskussion im ÖPNV oder die das Abstand halten oder auch das Schließen von Clubs eine Maßnahme, die eine gewisse Wirkung hat. Meine These ist, so eine, so eine Pflicht, der, äh, diese App zu haben, würde überhaupt nichts bringen, weil erstens, damit würde man Corona nicht, nicht los. Es reicht sozusagen nicht. Also wenn es so einfach wäre, vielleicht hätte, würde man es dann machen, aber das ist einfach so ein Wunschdenken. Ich beschließe irgendein Gesetz, ich mache irgendwas verpflichtend für alle und dann ist das Problem gelöst. Nein, wir brauchen äh, sozusagen einen Mix an Maßnahmen und wir müssen da alle unseren Beitrag leisten und mitmachen. Das ist, äh, mag unangenehm sein, aber wenn wir sozusagen, so wie jetzt in so einer Lockerungsphase äh, Teilhabe am Leben haben wollen, wenn wir in Geschäfte gehen wollen, wenn wir auch mal in, in ein Restaurant reingehen wollen, dann müssen wir einen Mix an Maßnahmen durchhalten. Und die kann man, glaube ich, uns als Menschen nicht aufzwingen. Man sieht es an, an Schulen und in anderen Debatten. Wir werden äh, wir müssen da alle beitragen. Äh, das lässt sich alles nicht ohne volle Überwachung kontrollieren. Insofern hilft uns diese Debatte nicht weiter. Die App ist ein Baustein, wir brauchen einen Mix und wir müssen alle unseren Beitrag leisten, dass das funktioniert, sonst werden wir alle unter der zweiten oder dritten Welle leiden. Aber ich erlebe zumindest die Mehrheit der Gesellschaft noch so, dass sie sehr aufgeklärt und sehr bewusst und sehr sorgsam sozusagen durchs Leben geht und die Teilhabe nutzt. Insofern bin ich optimistisch, dass wir zu so einer Diskussion nicht kommen und dass wir auch mögliche zweite und dritte Wellen sozusagen verhindern oder sozusagen so beherrschbar lassen können, dass wir einfach, wie wir das jetzt lernen, in so einer Öffnungsphase einfach weiter äh, ein Maß an Leben äh, leben können, wie es sich einfach äh, oder wie es nötig ist. Aber wenn ich das richtig ja verstehe, ist quasi in dem Zeitpunkt, wo wir die, ähm, also in den weiteren Lockdown reinkommen würden, wäre die App ja gar nicht mehr, dann wären wir ja schon wieder in so einem hohen Ansteigungsgrad, dass die App das eigentlich äh, den Nutzen her, den sie bringen kann, gar nicht so elementar nutzen kann, weil es ja eher ist, wenn man. Wenn die Zahlen noch geringer sind, oder? Äh, verstehe ich das falsch? Also ich habe das so Aber verstanden. Das du der nicht sagen. Bitte? Also Laura, ich würde das, das mal versuchen, so von, der, von der rechtlichen Seite kurz zu beleuchten. Also der Professor Drosten, der war ja bei der Bundestagsfraktion in einer Fraktionssitzung und hat aus der Sicht eines Virologen halt gesagt, die App brauche ich, wenn ich eine unbeherrschbare Zahl von Fällen habe, wo ich nicht mehr mit meinem Gesundheitsamtspersonal nachverfolgen kann, wird sozusagen die Schwarmintelligenz, so kann man es vielleicht bezeichnen, nämlich der einzelne Bürger, der Mündige, eigenverantwortliche, der wird für seine Nichtinfektion oder Infektion oder eben Quarantäne sorgen. Also ich sag mal in der idealen Welt wenn diese App laufen würde, könnte man sogar die Zahlen in den Gesundheitsämtern reduzieren, weil jeder sich selbst schützt, indem er rechtzeitig, wenn er diese Rückmeldung hat, eben diese Handlungsanweisungen im Sinne von Quarantäne umsetzt. Das ist sozusagen die ideale Welt. Das heißt genau für die Fälle ist es eigentlich gedacht, einer möglichen weiteren Welle. Im Moment, wo wir so niedrige Zahlen haben, dass die Ämter sie nachverfolgen können, also 40 für ganz Berlin, ist es natürlich so, und das haben ja Stefan, Laura und ich in unserem Gastbeitrag in der Berliner Zeitung deutlich gemacht, gerade diese Anonymität und diese ja, Mobilität in einer Stadt wie Berlin auch mit dem öffentlichen Personennahverkehr macht es ja einem sozusagen, man vergisst ja schon, wo man vorher gewesen ist, macht es einem eine Eigenständige, mündige Rückverfolgbarkeit im Sinne auch von Gewissenhaftigkeit der einzelnen Person möglich. Und das ist der eigentliche Wert, warum diese App auch in einer Stadt wie Berlin nochmal eine herausragende Rolle übernehmen kann, die wir mit einer Verzehnfachung unserer Gesundheitsämter gar nicht leisten könnten. Das ist ja sozusagen das Herausragende und Besondere an dieser App. Ja, soweit von mir vielleicht. Also genau andersrum jetzt wie das zusammengedacht hat. ja, man lernt dazu ist doch schön. Ähm, wir haben jetzt, jetzt noch mal kurz ein paar technische Fragen. vielleicht kann die auch noch mal jemand von euch beantworten. Angelika hat zum Beispiel gefragt, ähm, dass sie gelesen hätte, dass das Ganze nur mit einem sehr aktuellen Handy klappt. und dann gab es von Stefan und Armin noch mal Fragen zu Bluetooth. Was ist denn, wenn das Bluetooth durch den Kopfhörer und Musik belegt ist? Und wie soll das mit der Bluetooth-Funktion ohne Smartphone gehen? Die okay, äh, schnappe ich mir mal. Ähm, also äh, Bluetooth ist nicht gleich Bluetooth. Das ist äh, leicht irreführend, weil es zwar genauso heißt, aber was diese App nutzt, ist Bluetooth Low Energy, was de facto ein komplett anderer Standard ist. also ist ungefähr so wie, wie Kreuzschlitz und Imbus. Ähm, deswegen kannst du all deine Kopfhörer und Tastaturen und sonst was äh, connecten und die App funktioniert trotzdem noch. Ähm, und äh, Vorteil ist sie, deswegen Low Energy ähm, braucht auch viel, viel weniger Energie als ähm, die, die normale Bluetooth-Schnittstelle. Ähm, zum Thema Aktualität ähm, ist es sowieso immer ratsam, auf das neueste Betriebssystem abzugraden, weil da auch ganz oft irgendwie Sicherheitspatches etc. mit dabei sind. Ähm, es muss also nicht unbedingt das neueste Handy sein, aber man sollte schon das neueste Betriebssystem haben. Ähm, bei den iPhones äh, ist es jetzt mit dem aktuellen Update, war glaube ich schon vor einem Monat, habe ich irgendwie das neue Betriebssystem runtergeladen und da hieß es dann, super, wir sind jetzt ready für die App. Ähm, und äh, bei Android ist es ja ein bisschen verzweigt, da gibt es ja sehr viele unterschiedliche Varianten. Ähm, aber ja, ich denke, alle großen Anbieter sorgen dafür, dass das jetzt, ähm, oder haben auch schon in den letzten Wochen dafür gesorgt, ähm, dass es das funktioniert. Aber es gibt natürlich auch äh, ältere Smartphones, die möglicherweise diese Technologie gar nicht unterstützen. Also das ähm, kann ich jetzt nicht für, für alle natürlich einzeln sagen, ähm, aber spätestens morgen weiß man es dann. Jetzt hast du eine technische Frage, die noch gestellt wurde von Linda, wie es mit dem Stromverbrauch aussieht, schon mit beantwortet, nämlich low energy, so, äh, vorausdenkende Beantwortung. Ich würde sagen, wir machen noch mal kurz eine Umfrage mit den Leuten, damit die auch noch mal kurz was zu tun haben. Wir haben einmal noch kurz gefragt, was für Bedenken, die denn so bei der Corona App haben? Ähm, damit wir vielleicht mal eine kurze Einschätzung bekommen, ähm, und wir haben da die Antwortmöglichkeiten schon mal vorgegeben, das müssen wir da vormachen, dass es eher so um Datenschutz geht, ähm, gerade für Risikogruppen, die eher schwer nutzbar, dass Ausgrenzung und soziale Folgen bei Nichtinstallationen geht oder die rechtliche Sicherheit. Ähm, vielleicht stimmt ihr nochmal ab, dann können wir ja da nochmal ein bisschen vielleicht auf den Punkt, der am meisten nochmal angegangen ist, äh, mit reingehen. Genau, ihr müsst jetzt da auf was klicken und dann auf Senden drücken. So ist das. Genau. Äh, no. Es füllt sich so langsam. Und ja, dann machen wir doch mal Schluss hier mit dem Abstimmen und haben ein sehr interessantes Ergebnis. Seht ihr das jetzt? Können wir das anblenden? hier machen. Genau, hier. Also Datenschutz haben 10% gesagt. Äh, gerade für Risikogruppen schwer nutzbar 43%. Ausgrenzung und soziale Folgen bei Station 38% und die rechtliche Sicherheit. Dann würde ich mal sagen, würden wir uns ja mit den zwei nochmal, die wir dann in der Mitte haben, äh, nochmal intensiver beschäftigen. Und vielleicht nochmal unsere letzte halbe Stunde dafür ein bisschen nutzen. Das muss ich hier ausblenden. Ja, jetzt sind wir wieder da. Hallo, sehr schön. Ähm, da ist ich auch Ich möchte mich denn sicher, im Moment freuen, dass nur noch 10% rechtliche Bedenken übrig sind. sind <lacht> gut logisiert und gut überzeugt, Janan. Naja, man konnte auch nur eines auswählen. Also vielleicht haben auch beides, aber haben dann erst was anderes ähm, gewählt. Aber jetzt. Passt jetzt nicht ganz zur Umfrage, aber ich hätte noch eine Frage, wie das mit Kindern ist. Also die scheinen ja sich nicht so viel zu infizieren. Und auch wie Weitergabe ist, es ja noch ein bisschen schwierig. Aber äh, trotzdem, ähm, wie ist denn das mit Kindern für die App? Und ähm, wie äh, kann man das sinnvoll mitmachen? Muss man jetzt jedem Kind schon im Kindergarten ein Handy geben? Ich glaube, die würden sich freuen, aber die Eltern <lacht> wahrscheinlich nicht. <lacht> ich habe tatsächlich die Frage heute Morgen auch schon mit einem Journalisten äh, ähm, diskutiert. Ähm, ja, die würden sich wahrscheinlich freuen. Ähm, aber da ist es ja so, dass ja in der Regel, die wissen, also da ist ja klar, mit wem die in Kontakt sind. Also egal, ob das jetzt in der Kita oder in der Schule ist, ähm, da sehe ich eher die ähm, Informationskette in anderer. Da muss, also sind ja auch die, die Schulen und Einrichtungen dazu verpflichtet, dass sie möglichst schnell halt Fälle melden. Ähm, da braucht jetzt irgendwie, äh, mein dreijähriger Adam äh, braucht jetzt keine App, ähm, wenn irgendwie eins der anderen 20 Kinder in der Gruppe krank wird, dann äh, erfahre ich das auch so sehr schnell. Ähm, Stefan, ich weiß nicht, ob du da noch ergänzen willst. Äh, ja, das ist äh, sicherlich ein Aspekt, dass es da sozusagen nicht ganz so wichtig ist wie die äh, Menschen, die man so trifft, die man nicht kennt oder wo man viele verschiedene Leute trifft. Aber es trifft natürlich einen richtigen Punkt. Äh, es werden am Ende... Sozusagen diese Frage von Ausgrenzung, wer hat die App, wer hat die nicht, wird eine sein, die man gesellschaftlich diskutieren muss. Wir haben ja jetzt, wenn man die Debatte vielleicht auch nochmal aufgreift, weiß nicht, wie Canan dazu denkt, auch bundesweit von Bodo Ramelow angestoßen, die Debatte, sozusagen, wie viel Verpflichtung und wie viel sozusagen gesunder Menschenverstand von Menschen kann man voraussetzen und wie geht man damit um? Also ist, wenn wir jetzt in Berlin irgendwie drei, 400 oder fünfhundert Infektions- oder Fälle haben, oder die waren ja zum Teil noch weiter unten, äh, wie weit sind dann Einschränkungen verpflichtend oder Einschränkungen Appelle oder sozusagen verbietet man eher und macht Ausnahmen oder erlaubt man viel und appelliert an die Leute, sich an die Regeln zu halten. Und ich will das nochmal mit dem Handy sagen. Also wie gesagt, irgendwie man kann sein Handy auch zu Hause lassen. Das äh, funktioniert auch nicht. Wir werden Menschen haben, die kein Handy haben. Und insofern glaube ich, wird die Frage dass äh, jeder so ein Gerät äh, zwingend haben muss, die wird nicht äh, funktionieren. Aber wir werden äh, also ich glaube bei älteren Kindern wird das schon eine Debatte und wird ein Grund sein, warum Eltern möglicherweise den Kindern ein Handy kaufen. Äh, das hat dann äh, Folgewirkung. Aber auch da gilt, glaube ich, der Bildungsauftrag an Schulen. Kinder müssen in der Schule zu einem, zu dem Zeitpunkt, an dem sie eben damit in, Kon in Kontakt kommen, lernen, mit Handys auch bewusst umzugehen, Medienkonsum. Das ist eine Aufgabe von Schule, die ist auch vor der Corona-App gewesen. Und ich kann sagen, dass von sozusagen aus dem Umfeld, wenn irgendwie fünf, vier, fünf, sechs Klässler in die Situation kommen, wer hat als Letzter kein Handy in der Schule. Das ist jetzt schon nicht lustig. Und insofern, diese Aufgabe ändert sich nicht durch die Corona-App. Vielleicht ist es ein Aspekt, warum gerade ein paar Eltern ihren Kindern jetzt mehr ein Handy kaufen oder nicht. Aber das löst die Corona-App nicht. Und auch bei sozusagen Seniorinnen und Senioren. Ich sehe das, wenn irgendwie Enkel da sind, kaufen die Großeltern oft Handys und lernen dann ganz spielerisch die Sachen, die sie brauchen, also die Bilder sich angucken und so. Auch das da ist Corona-App ist ein Aspekt, warum sich der Kauf eines Handys anbietet oder nicht, das wird individuell entschieden. Und ich glaube, was wir tun können, ist, Leute, die diese App nutzen wollen, unterstützen, sie zu nutzen. Aber die anderen äh, sozusagen Diskussionen in der Gesellschaft werden bleiben und wir werden Eigenverantwortung äh, weiter irgendwie äh, wahrnehmen müssen. Ja, meine Mutter ruft mich jetzt auch nicht mehr an, wenn sie mir eine SMS geschrieben hat und fragt, ob sie angekommen ist. Ähm, also, die hat auch schon dazugelernt und schon vor ein paar Jahren, muss ich sagen. Also, das hat sich schon entwickelt finde ich auch ganz gut. Darum glaube ich auch. Und ich glaube auch tatsächlich, der Punkt, der hat mich jetzt auch nochmal sehr überzeugt, auch mit dem Überlegen ähm, jetzt und auch ausprobieren, auch den Sommer nutzen dafür, dass man das äh, nochmal mit, mehr mit reinkriegt, auch in die Schulungen mit reinkriegt. Ähm, da ist aber, da ist halt auch, ne, auch nochmal eine Frage gestellt, wie ist das so mit so einer Zeitbegrenzung? Soll die jetzt immer da sein und so ein permanentes äh, Tracing da sein oder ist das jetzt zeitlich erstmal begrenzt? Vielleicht auch noch eine Hinterherfrage von Chandan, ist auch eine Evaluierung vorgesehen? Also heißt es, das, dass wir uns in drei, vier Monaten oder in zwei Monaten das Ganze mal angucken, auch die Bundesregierung ja, von Bundesebene und dann mal gucken, was da passiert. Oder was gut war und was schlecht ist? Also mein Eindruck ist, dass im Moment sehr viel evaluiert wird, weil wir eben auch so wenig wissen. Und es ist ja in der Tat so, dass wir natürlich im Schwerpunkt jetzt die Corona-App diskutieren, aber eigentlich müssten wir sie noch mal in die Gesamtsituation einbetten. Also wir müssten wirklich einfach auch mal schauen, was für einen Ko Digitalisierungsschub diese Corona-Pandemie, diese Krise mit sich gebracht hat. Und äh, dann müssen wir natürlich auch sehen, wie sozusagen die Zukunft gerade für die, für die Kinder ist und der Umgang mit äh, mit, mit dem Thema, ich gehe sehr davon aus, dass das evaluiert wird, einfach auch, um es mit anderen Ländern zu vergleichen. Und das ist ja, wie auch sonst bei den Studien, den ganzen Untersuchungen im Zusammenhang mit Covid-19, ist Deutschland, jedenfalls was die Virologie angeht, an führender Stelle, wenn das dazu führt, dass wir auch beim Thema Digitalisierung besser werden, dann wäre schon sehr viel gewonnen. Ehrlich gesagt muss ich aber sagen, bei dem, was ich jetzt äh, über Philipp Amthor und diese Dilettantenfirma, äh, die die da zusammen aufgebaut haben, mit der sie angeblich künstliche Intelligenz und Sonstiges befördern wollten, also wenn die Union das an solche, äh, als, als Teil der Bundesregierung, die genau diese zentralen Bereiche in der Bundesregierung mit ihrem Personal besetzt. Wenn die dann nicht mal wirklich nur nach Know-how-Kriterien aussucht, ich, mache ich mir große Sorgen, dass wir auch technisch und digital in der Lage sein werden, die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Also da wird sehr viel von abhängen, auch von wirklich guten Entscheidungen, die jetzt getroffen werden müssen, wie zum Beispiel Evaluation. Ja. Darf ich nur zur Evaluation einen Punkt sagen, weil der ja auch ein Großteil der öffentlichen Debatte ausmacht zu den Maßnahmen. Wenn wir sozusagen über den Sommer und auch nach dem Sommer keine zweite Welle kriegen und irgendwie das nicht alles so schlimm wird, wie möglicherweise in anderen Ländern, dann ist mir am Ende egal, welchen Beitrag die App geleistet hat. Ich glaube, mit gesundem Menschenverstand, die App bietet eine Chance, sozusagen die Infektionsketten zu reduzieren, sie ist ein Baustein. Wenn, wenn in drei Monaten es keinen Impfstoff gibt und die Deutschland die Situation so glimpflich ist wie jetzt, sollte man nicht auf die Idee kommen, nein, dann brauchen wir auch die App nicht. Die App ist sozusagen ein Baustein in dieser Sicherheit und bisher haben wir Glück und haben wir offensichtlich viele richtige Entscheidungen getroffen, wenn ich mir andere Länder angucke. Und am Ende ist es eben leider so, dass wir nicht genau wissen, die Entscheidung hat jetzt 27 Prozent zum Erfolg beigetragen und die 60 oder so. Das, das wäre schön, aber so ist es nicht. Insofern dieses Vortasten und Lernen und Sehen, dass es funktioniert und dann sagen, wir haben keine zweite Welle, aber die App hat da möglicherweise einen Beitrag geleistet und wir lassen sie trotzdem weiter aktiv, bis wir einen Impfstoff haben. Das wäre für mich schon was, was meine Erwartung wäre. Aber wie gesagt, man wird das noch mal bewerten. Man muss da gucken, welche Studien es gegebenenfalls auch gibt mit Städten, die mehr, wo mehr Leute die App nutzen und Städte, wo weniger Leute die App nutzen. Also da entstehen ja auch interessante Fragen für die Forschung. Da sollte man schon hingucken. Aber zu glauben, dass nur weil eine zweite Welle nicht so schlimm wird, dass jetzt das alles sinnlos war oder so, das sollte man auch vermeiden. Aber es ist immer leicht zu sagen, weil es ist nicht schlimm geworden. Deswegen hat man es alles nicht gebraucht gibt es ja leider schon Leute, die das denken. Wie weiß ich eigentlich? Äh, wie wissen wir, wer die App nutzt? Wissen wir nur, wer sie runtergeladen hat? Oder kriegen kann man da auch noch? Sieht der Staat auch, wer die gerade an hat? Kann ich die ausschalten? Oder kriegt man es wieder mit, wenn man die löscht? Also wie ist das? Also Sie können sehen, wie viele runtergeladen wurden. Das äh, kann wahrscheinlich besser als der Staat äh, dann wiederum äh, Google und Apple sagen. Ähm, mindestens genauso gut. Ähm, Du kannst sie jederzeit löschen. Das ist technisch natürlich möglich, die Installation von Merken. Ich weiß aber gar nicht, ob das aktuell vorgesehen ist, aber ähm, du kriegst ja so eine eben so eine ähm, pseudonymisierte ID, so eine Zahlenfolge zugewiesen, wenn diese Zahlenfolge eben länger nicht. Ähm, äh, nee, die wird auch nicht. Ich selber einmal überlegen, weil die, die, also du pingst dir nur ein System zurück, wenn du infiziert bist. Das heißt, eigentlich ähm, können die außer Downloads meines aktuellen Verständnisses naches, äh, nichts nachvollziehen. Und kann ich die ausschalten, die App dann auf dem Handy? Oder? Du kannst du je, wie, wie alle deine anderen äh, Apps, also du kannst Bluetooth, du kannst, also zumindest so wie ich es aktuell bei Apple gesehen habe, kannst du auch jederzeit das äh, Covid-19-Tracing explizit deaktivieren. Ähm, du kannst die App jederzeit runterschmeißen und du kannst natürlich auch ähm, Bluetooth temporär ausschalten, wenn du dafür Gründe hast. Aber das, also es kann jetzt auch sein, dass es 80 runterladen, aber nur 20 Prozent Bluetooth anhaben, rein theoretisch. Ähm, rein theoretisch, ich ja. Ich, ich, also ähm, Bei dieser lettischen App habe ich dann öfter Notifications gekriegt, dass irgendwie ich jetzt so mal äh, Bluetooth anmachen soll, ähm, etc. Denk ich denke, werden die dann schon ähm, sich sinnvoll überlegt haben. Aber rein theoretisch ist es möglich, ja. Re theoretisch können auch alle Leute ihr Handy zu Hause vergessen. Und jetzt hier, weil ich noch ein paar Mal mit den älteren Handys gesagt habe, hat mir Stefan auch nochmal hingewiesen, dass, es die, dass die App, aber hat Laura auch schon mal gesagt, eher mit den neueren Visionen funktioniert. Bei Android braucht man, glaube ich, sechs und bei iOS braucht man 13,5. Ähm, hat er jetzt geschrieben, ähm, Laura nickt, Stefan auch. Ähm, insofern, glaube ich, ist das doch äh, sehr gut. Ähm, Jetzt haben wir noch eine von ihm auch eine Frage bekommen, aber die da bin ich jetzt nicht ganz dabei, weil auch nochmal bei dem App-Begleitgesetz, äh, wie da die Position dazu ist. Weil Konstantin von Notz sagt ja lokal und Dirk eher, der Bären eher nein. Ich habe eigentlich immer so verstanden, dass wir uns alle für so ein App-Begleitgesetz ausgesprochen haben. Oder liege ich das falsch schon an? Nein, ich glaube, das ist noch so eine alte Debatte von zentral und dezentral. Bei dezentral gibt es eigentlich äh, zwar auch noch Bedenken im Sinne von äh, sicherer wäre es mit einem Begleitgesetz, aber wir haben ja das Begleitgesetz schon heute zum Beispiel in der Arbeitsgemeinschaft äh, Recht und Verbraucherschutz diskutiert und morgen werden wir das im Arbeitskreis halt äh, diskutieren äh, und da gibt es eigentlich äh, natürlich individuell die Frage, ob man es machen würde oder nicht und was ihr gerade besprochen habt, da ist mir nur noch mal eingefallen, es gibt mittlerweile so viele Leute, die über Gesundheitsuhren, äh, Apple Watch oder andere äh, eh den ganzen Tag dieses Bluetooth anhaben und alle möglichen Funktionen wie Gewicht, Ernährung, Aktivitäten und ähnliches koordinieren. Für die ist das kein zusätzlicher Aspekt. Da gibt es ja dieses Angebot von der Charité, dass man seine Daten freiwillig spendet als Nutzer, um der Forschung zu ermöglichen, weiter daran auch äh, hinsichtlich äh, der Möglichkeiten einer solchen App, äh, die über das, was Minimum ist, hinausgeht, äh, was zu ermöglichen. Und ich denke, da wird es in, bei den Grünen ähnlich wie auch sonst in der Gesellschaft Skeptiker geben. Aber in der Tat äh, glaube ich, dass bei uns auch noch eine andere Verantwortungs- und Solidaritäts- Ethik eine Rolle spielt, nämlich kann überhaupt jeder partizipieren, der davon partizipieren möchte. Und da wäre natürlich in der Tat äh, die Frage, ob zum Beispiel ähm, ja, finanzielle äh, Hürden dazu führen können, dass wir Generationen abhängen, dass wir Menschen mit niedrigem Einkommen abhängen, indem sie das faktisch nicht nutzen können. Ich glaube, das beschäftigt viele äh, Grüne. Und ähm, auch bei den Älteren, glaube ich. Ne? Also was für uns eine ganz große Rolle spielt, wo wir ganz viele Debatten haben, ist äh, Risikogruppen. Wie können wir denen ermöglichen, dass sie tatsächlich eben äh, keine Einschränkungen erleben? Also ich glaube, dieser Solidaritätsgedanke, der spielt für Grüne eine sehr große Rolle. Und diese Verantwortung, die führt dann faktisch dazu, dass viele sagen, ich würde diese App äh, runterladen, weil ich nicht nur für mich selber was Gutes tue, sondern für andere auch. Also, das ist so meine Einschätzung. Was Dirk persönlich dazu denkt, äh, kann ich dir jetzt nicht sagen. <lacht> okay. ähm, jetzt aber nochmal mit der Solidarität. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe oder das leisten können. Aber die App ist ja umsonst oder kostet die etwas? Und dann geht es eher darum, kann man sich das Handy mit dem neuesten Stand leisten? Genau, darum ja. geht es. Oder kann sich, kann sich der ältere Mensch, der äh, einen schweren Zugang dazu findet, kann man für den ein Gerät entwickeln, das eben nutzerfreundlich für diese Gruppe ist? Also da geht es auch um Diskriminierungsfreiheit, dass sozusagen äh, die Hoffnung, die man auch mit dieser Technik verbindet, barrierefrei und diskriminierungsfrei allen zur Verfügung steht. Also eben Diskriminierung im Sinne von sozialer Status, dass man sich das leisten können, also dass man vielleicht auch eine Möglichkeit kriegt, sich da was anzuschaffen, um diesen Zugang zu bekommen. Oder auch bei den älteren Menschen, dass man Geräte entwickelt, die genau nur diese Funktionen vielleicht haben und nicht noch die tausend anderen, die jede App hat, mit der kleinen Tastatur, wo man dann als älterer Mensch ständig die Brille aufsetzen muss. Also also das kann eben auch eine Chance sein, dass diese Dinge entwickelt werden und ich glaube, die spielen eben für uns Grüne eine große Rolle, dass man sagt, wenn es gut ist, dann soll es auch jeder haben können. Da wollte Stefan noch was zu sagen. Genau, nur ein Aspekt. Also genau, Canna hat jetzt äh, doch sehr viele Aspekte nochmal angesprochen. Äh, also zum einen, was die Geräte angeht. Ich glaube, wir werden eine Debatte äh, führen müssen, wie diese technischen Geräte an äh, so Menschen, denen das Einkommen fehlt, kommen. Wir haben das in der Bildungsdebatte. Das will ich vielleicht auch noch mit einwerfen. Ja auch, wie kriegen wir hin, dass in Schule niemand abgehängt wird, der zu Hause keinen Internetanschluss bisher hatte und kein technisches Gerät. Das ist eine Debatte. Da hat die Bundesregierung ihren Teil gemacht. Da gibt es ja auch Gerichtsurteile, dass das inzwischen äh, auch zu hat äh, vom Sozialamt bezahlt werden muss. Auch das wäre eine äh, sozusagen Debatte, ob das nicht äh, von den äh, Sozialämtern im Rahmen vom Hartz-IV-Regelsatz übernommen werden muss, wenn jemand sowas beantragt. Äh, ich glaube, die grüne Bundestagsfraktion hatte äh, auch beantragt oder sozusagen sich dafür eingesetzt, dass äh, Hartz-IV-Empfänger im Zweifel auch Corona-bedingt noch mal eine, eine Zulage kriegen. Von den 100 Euro sind immer mal im Gespräch. Aber auch das ist ja eine Debatte, die die Bundesregierung leider nicht aufgegriffen hat. Sie haben eher so gießkannenmäßig äh, allen Menschen mit Kindern 300 Euro geben, statt zu überlegen, wer braucht denn wirklich auf wen kommenden Zusatzkosten, äh, zu und wenn man sich die äh, Lebensmittelpreise in der Corona-Zeit angeguckt hat, sind die gestiegen. Essen müssen wir alle. Insofern ist das für Hartz-IV-Empfängerinnen ungerecht. Das sind durchaus noch Themen, die wir jetzt auf Landesebene nicht lösen können, aber die man auf Bundesebene, was Gerechtigkeit angeht, schon noch mal ansprechen muss. Da war aber die Grüne Bundestagsfraktion auch dabei und vielleicht kommt die Bundesregierung da ja auch noch auf den Trichter, dass sie im Rahmen ihres äh, Riesenkonjunkturpakets auch nochmal zielgenauer die Menschen unterstützt, die das wirklich brauchen, weil das ist dann nicht nur für die Corona-App, das ist auch so für digitale Teilhabe, die jetzt einfach wichtiger wird. Und ist vielleicht noch ein Thema für ein zweites Webinar oder so. Ja. Aber was mit Solidarität haben wir noch vom Tobias nochmal eine Frage, die will ich jetzt am Schluss doch nochmal reinbringen. Ähm, die, äh, die hat gesagt, kann die App aus eurer Sicht jetzt schon einen Beitrag leisten, um Abstand und Hygienemaßnahmen schnell zu reduzieren? Oder kann sie das nicht? Stefan hat eine klare nee, Meinung. Kann, also ich. Ich sage ja immer, äh, eine App ist keine Impfung. Ähm, diese App ist, ist wirklich, hat, hat keinerlei medizinischen Effekt. Also, ähm, weil diese App verhindert weder, also erst recht nicht bei mir, die ich diese App habe, eine Infektion und auch nicht bei Leuten, mit denen ich in Kontakt war. Sondern um das nochmal ähm, so ganz platt zusammenzufassen, ähm, wenn ich jetzt äh, mich ähm, gestern mit Werner auf einen Kaffee getroffen hätte und heute geht es mir schlecht und ich sage der App, ich bin infiziert, ähm, dann kriegt Werner eine Notification und sagt, uh, uh ich fühle mich zwar topfit, aber vielleicht treffe ich mich nachher nicht mit Chanan, um mit ihr zu besprechen, sondern bleibe lieber zu Hause. Also wäre Chanan geschützt, also er ist die dritte in der, in der Kette. Ähm, deswegen, das hat Stefan ja auch vorhin schon ganz oft gesagt, dass es kann wirklich nur ein Teil eines Gesamtmaßnahmenpaketes sein. Ähm, und gerade Abstands- und Hygieneregeln und Mundschutz tragen sind das absolute A und O. Ähm, die App ist wirklich so dann, ähm, wenn eben eine Infektion passiert ist, kann sie verhindern, dass, dass noch mehr Leute infiziert werden, aber sie kann keine Infektionen verhindern. Das ist, glaube ich, wirklich einfach da total wichtig. Da gab es am Anfang auch so ein bisschen, wurde es zu sehr gehypt. Und bei, bei aller Liebe für die Technik, ähm, man braucht sie nicht irgendwie zu überschätzen. Da tut man ähm, der Digitalisierung auch keinen Gefallen. Ähm, diese App ist, ist kein Allheilmittel, Sie kann ein super gutes, nützliches Tool sein, um eben dieses Tracing zu vereinfachen und für wenige Infektionen ähm, dann zu sorgen. Aber sie kann für die Leute, die sie haben, keine Infektion verhindern. Deswegen schön weiterhin Maske tragen, Abstand halten, rausgehen. Und weil das auch noch eine andere Frage war von Armin, der auch fragt, was passiert, wenn ich eine Meldung Alarm bekommt habe, dass sich jemand meinem Kontakt angesteckt hat, äh, ob ich dann sofort 14 Tage in Quarantäne muss? Ähm ich sollte erstmal zum Arzt gehen und mich testen lassen, Also da würde ich gerne darauf antworten und auch noch mal Bezug nehmen auf den Punkt vorher, weil ganz eng und für sich genommen, Laura, stimme ich dir voll und ganz zu, aber bei diesen ganzen, ich meine, das sind ja richtig krasse Grundrechtseingriffe, die derzeit mit diesen Infektionsschutzverordnungen des Bundes und der Länder passieren. Und gleichzeitig stochern wir doch sehr im Nebel herum. Die wirklichen Zahlen und die wirklichen Fälle, wir wissen sie immer noch nicht. Und wenn man halt die Testungen und die Apps, also im Sinne von Selbstnachverfolgung und kombiniert mit Testungen tatsächlich noch mal betrachtet, dann kriegt man vielleicht dieses Dunkelfeld, was immer so mit hineinschwingt in diese Debatten, annähernd äh, irgendwie mit, also das ist glaube ich schon auch immer so ein Hintergedanke oder eine Hoffnung, dass eben wir aus dieser Stufe komplett äh, alles dicht machen und äh, komplett alles wieder öffnen, dass wir dazwischen eben experimentell wahrscheinlich äh, ausprobieren müssen, mit welchen Hilfsmitteln wir ein Stück Freiheit für die Bürgerinnen und Bürger wieder zurückgeben. Also für sich genommen nicht, aber im Zusammenspiel von mehr Tests, der besseren Nachverfolgbarkeit durch die App und vielleicht auch ähm, einer Weiterentwicklung dieser Antikörpertests, ähm, können wir zumindest vielleicht die Risiken nochmal beherrschbarer machen, also sowas wie auch lokale Infektionsherde besser lokalisieren. Also das ist ja irgendwie das, was äh, Ramelow ja finde ich auch ganz gut herausgestellt hat, indem er gesagt hat, ich muss ja das bewerten, was bei mir los ist und wenn bei mir nichts los ist, dann kann ich nicht auf Bayern reagieren, die große Probleme haben. Also ich denke, diese äh, kommunale oder lokale Antwort auf die jeweiligen Herausforderungen, das wird etwas sein, was wir im Sinne von ähm, auch tatsächlich ähm, Praxis uns an, an neuen Freiheiten erkämpfen werden. Und da kann die App äh, eine Rolle spielen, weil natürlich aus den Daten nicht der App selber, aber der Rückmeldung an die Gesundheitsämter, die Infektionen, besser äh, erkannt werden können. Also der Normalfall wird ja nicht sein, du kriegst den Alarm, äh, bleibst zwei Wochen zu Hause und redest mit keinem drüber, sondern der Normalfall wird ja sein, du sagst das deinem Gesundheitsamt und dann wird es eben im Idealfall, die, also die, die größte ähm, positive ähm, Resonanz dieser App kann ja sein, dass wir wirklich alle Fälle nachverfolgen können, und äh, dadurch auch noch mal eine bessere Übersicht über die infizierten Zahlen in Deutschland bekommen. Also das will ich nicht ähm, außen vor lassen. Gut, so und wir kommen jetzt langsam auch zum Ende. Eineinhalb Stunden Corona-App, äh, glaube ich, war jetzt eine gute Veranstaltung. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss, ähm, nämlich Barbara möchte wissen, ob es schon eine politische Aktion pro App gibt ähm, und wo man da mitmachen kann. Ich weiß nicht, ob ihr aber das wisst. Ich mal gucken. So wie weiß noch nicht, aber morgen Vormittag ist ja die, ähm, die Pressekonferenz. Ich gehe ganz schwer davon aus, dass Sie da nicht nur ähm, die App vorstellen, sondern auch eben eine dementsprechende Informationskampagne äh, und wenn sie nicht ganz doof sind, auch einen Hashtag etc. dazu. Ähm, ja. Gut, dann äh, liebe Laura, lieber Stefan, äh, liebe Chanan. ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch, dass ihr hier jetzt teilgenommen habt und freue mich, dass, äh, und freue mich, dass wir diese Veranstaltung gemacht haben. Vielen Dank an euch. Äh, vielen Dank an die ganzen Leute draußen, die mir zugehört haben. Und ich hoffe, dass, wir, dass es euch einigermaßen Spaß gemacht hat und dass wir uns dann bald mal wiedersehen.